Liebe Luzernerinnen und Luzerner, es war eine emotionale Herbstsession. Der Anblick aufs das Bundeshaus hinter den hohen Zäunen, das geht unter die Haut. Ich setze mich mit aller Kraft dafür ein, dass wir in der Corona-Frage wieder zu einer sachlichen Diskussionskultur zurückfinden können und dass jede und jede Schweizerin eine eigene Meinung vertreten darf, ohne dass sie wegen dem, Gerade angefeindet wird. Doch es sind auch in dieser Session wieder wichtige Sachthemen angestanden. Etwa die Reform der AHV, der Alters- und der Hinterbliebenenversicherung. Das Rentenalter der Frauen soll auf 65 Jahre angehoben werden. Und mit dieser Angleichung vom Referenzalter von Frau und Mann greift man allerdings in die persönliche Planung der Frauen ein wo kurz vor der Pensionierung stehen. Und genau in dieser Tatsache gilt es, Rechnung zu tragen. Und ich habe mich darum sehr stark dafür eingesetzt, dass wir in diesen Frauen, die vor dem Wechsel stehen, dass wir das richtig abfedern. Sie sollen im Sinn einer Vorpensionierung noch im bisher geplanten Zeitpunkt die Rente beziehen können, ohne dass sie dafür einen spürbaren Renteneinbuss erleiden müssen. Namentlich die Frauen mit den tiefen Einkommen und Renten in beschwerlichen Berufen sollen das sogar noch praktisch ohne Kürzung machen Dem Demgegenüber soll ein angemessener Anreiz gesetzt werden für diejenigen Frauen, die sich entschließen, sofort bis zum neuen, höheren Referenzalter arbeiten schaffen. Sie sollen dafür eine moderate Rentenerhöhung können bekommen können. Auch in diesem Zeitpunkt wollte ich, dass die Frauen mit tiefem Einkommen am stärksten profitieren. Doch der Ständerat hat sich komplett verirrt und die zweiteilige Konzeption, die vom Nationalrat im Grundsatz mitgetragen wird, auf den Kopf gestellt. Kolleginnen und Kollegen werden jetzt nur einig gezielt über die gefällten Entscheide sich beugen müssen, und die Vorlage wieder auf den Weg von der Tugend zurückzuführen. Nur so wird die wichtige Vorlage auch vor dem Volk eine Mehrheit finden. Wir haben uns auch mit einem sehr schmerzvollen Thema beschäftigt, nämlich damit, was passiert, wenn jemand sterben Wer nach seinem Tod kein Organ spenden will, soll das auch künftig explizit festhalten müssen. Ich finde diesen Grundsatz gut und begrüße es, dass die Angehörigen ein Art Vetorecht bekommen und eine Organspende ablehnen können. Ein weiteres Kapitel ist schon fast die unendliche Geschichte der Besteuerung des Eigenmietwert. Der aktuelle Vorschlag sieht vor, dass der Eigenmietwert auf Bundes- und Kantonsebene abgeschafft wird. Selbst Zweitliegenschaften Zweitligenschaften sollen hingegen auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene wie bisher versteuert werden. Auch Einnahmen aus den vermieteten und verpachteten Immobilien müssen weiterhin versteuert werden. Es wäre jetzt an der Zeit, dass das Seilziehen und die Festlegung des Eigenmietwerts endlich ein Ende hat. Endlich hat sich auch beim Tabakproduktegesetz eine Lösung ergeben. Ich bin froh, dass das Parlament nichts von einem totalen Verbot für Tabakwerbung in der Schweiz wissen will. Wir schützen unsere Kinder und unsere Jugendlichen mit einem wirksamen Verkaufsverbot für Minderjährige, aber nicht mit einem totalen Werbeverbot. Ich habe mich im Rat zu dem gegen ein Verbot der Herstellung der Mentholzigaretten stark gemacht, weil damit sehr viele Arbeitsplätze in der Schweiz und insbesondere auch im Kanto Luzern gefährdet würden. Der Rat ist meinem Antrag gefolgt und hat das Verbot, das Produktionsverbot, gestrichen. Und somit ist der Jugendschutz vollumfänglich gewährleistet und das Primat, von einem liberalen Wirtschaftsstandort ist weiterhin gegeben. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine ganz spannende Lektüre mit meinem Newsletter. Und selbstverständlich können Sie mich auch via den sozialen Medien begleiten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche eine ganz tolle Herbsttage.